Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Weiterbildung in der Energiebranche. Und zwar heute um das Thema Fernstudium innerhalb der Energiewirtschaft. Also ein Hochschulstudium, was man berufsbegleitend aus der Ferne zu Hause macht, größtenteils. Was natürlich in Corona-Zeiten so relevant gewesen ist. Aber auch darüber hinaus ein wichtiges Thema wäre, wir haben ja schon mal Videos gemacht, einmal über die Jobperspektive Sachbearbeiter in der Energiewirtschaft und dann über die Weiterbildung im Rahmen des Energiefachwirts. Und heute soll es eben darum gehen, wie kann man noch ein hochschulakademisches ähm, Studium äh, komplett berufsbegleitend im, in der Form des Fernstudiums durchführen. Ich selbst habe sowas ja gemacht. Ich habe mich 2015 eingeschrieben bei einem ähm, Bachelor-Fernstudium. Energiewirtschaft und Energiemanagement, habe zugegebenermaßen aber nie abgeschlossen. Also ich bin bis ins fünfte Semester durchgegangen, hätte eigentlich auch fertig machen können, aber dann kam ich zeitlich im alten Job schon nicht mehr dazu und jetzt erst recht nicht mehr. Aber soll auch gar nicht so äh, schlimm sein für mich. Ich bin auch so ganz erfolgreich und äh, kenne mich aus, wie ihr ja, denke ich, merkt. Aber für euch könnte es vielleicht ein guter Plan sein. Erstmal zum Thema Fernstudium. Es gibt ja sowas wie die Fernuniversität Hagen als öffentliche, staatliche Fernhochschule oder Fernuniversität sogar. Die ist ähm, eben genau, weil sie staatlich öffentlich ist, nicht ganz so teuer. Also die ist genauso wie andere Hochschulen. Es gibt halt so einen Semesterbeitrag und weil so ein bisschen mehr Infrastruktur natürlich geben muss ähm, und weil man eben nicht äh, an gegebenen Stellen vor Ort sitzt, ähm, gibt es da so gewisse Gebühren, da zahlt man so niedrig dreistellig pro Semester oder auch mal ein bisschen ähm, dreistellig. Das geht ja auch irgendwie alles noch im, pro halbes Jahr. Vor allem, wenn man es berufsbegleitend macht, kriegt man das ja auch irgendwie unter und eventuell kann man sich ja auch fördern lassen oder steuerlich absetzen, denn Weiterbildungen sind immer steuerlich geltend machbar. Aber es gibt ja auch noch private Fernhochschulen und das ist gerade auch im Energiesektor ein wichtiges Thema und da bezahlt man dann gerne mal für das gesamte, Sechssemestrige Studium, fünfstellige Beträge, das habe auch ich gemacht. Ist natürlich dann besonders ähm, lustig, wenn man es nicht abschließt, aber ist mein eigenes Problem. Zu dem Studium als solchem ähm, lohnt sich sowas? Sollte man das machen? Wenn man das ähm, geltlich unterkriegt, dann ja natürlich, warum nicht? Es muss halt für ein persönlich funktionieren, dass man komplett selbst organisiert in seiner Freizeit und am Wochenende studiert und hat tatsächlich theoretische Texte, theoretische Dokumente, theoretische Lernhefte durcharbeitet und ähm, die Übungen macht und äh, das mit den Lösungen vergleicht, dann gern auch mal eine, eine Einsendeaufgabe zur Hochschule schickt und ein Dozent geht da durch und prüft das und, ähm, und schickt dann eben auch ein Feedback zurück und dann muss man irgendwann vielleicht Online-Prüfungen machen, wo man eventuell sogar in der Webcam zeigen muss, dass man gerade nicht äh, betrügt oder man macht eben auch die Präsenzklausuren, suchen die genauso funktionieren, wie andere arbeiten. Dann sitzt man an irgendwelchen Partnerstandorten zum Beispiel und äh, schreibt dann dort eben eine ganz normale Klausur, anderthalb, zwei Stunden lang. Und ähm, ja, das kommt eben auf den eigentlichen selbigen ähm, Lernstil an, den man eben vielleicht in der Vergangenheit auch schon hatte, ob sowas tatsächlich passend ist. Für mich hat es funktioniert. Ich bin, wie gesagt, ja... Äh, inhaltlich fachlich weitestgehend durchgewesen, habe nur die Abschlussarbeiten nicht gemacht. Und das ist genau der Punkt. Wie ist so ein Studium aufgebaut? Man hat natürlich erstmal Grundlagenmodule im Bereich von Energiewirtschaft, ist das Ganze ja ein wirtschaftsingenieurtechnisches ähm, Thema und dann hat man natürlich sowas wie BWL, also Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik, Statistik. Und natürlich auch später sowas wie Personalführung, Rechnungswesen, Buchhaltung, Controlling, also verschiedenste Themen, die erstmal relevant sind und die dazugehören. Aber man hat natürlich auch die energiewirtschaftlichen Sachen und das ist natürlich für uns besonders interessant. Und ich kann schon sagen, das Material, was wir haben in dem Hochschulstudium, was ich gemacht habe, war schon echt gut und hilfreich und hat mir persönlich sehr geholfen, viele Hintergründe der Energiewirtschaft nochmal weiter durchzuarbeiten und zu verstehen. Ich selbst hatte da also Module wie energiewirtschaftliche Grundlagen, Energietechnik allgemein und vor allem auch regenerativ, Energiesysteme, wie funktioniert das gesamte Zusammenspiel aller Faktoren, Energiecontrolling, was natürlich auch so im Sinne von Energiemanagement und Effizienz ganz relevant ist. Energiecontracting war bei mir ein Thema im, im Studium. Ähm, Netztechnik, ähm, Service-Management, also auch die Weiterentwicklung der, der, der Energiewirtschaft äh, und der Wertschöpfung entlang der Digitalisierung. Das sind so verschiedene Themen gewesen, die bei mir in den diversen Modulen drankamen und die natürlich auch ähm, ganz, ganz relevant sind für, für das Verständnis der energiewirtschaftlichen Hintergründe. Dann hat man natürlich außerdem so ein allgemeines Verständnis für Projektmanagement und für wissenschaftliches Arbeiten entlang weiterer Module. Und kann sich dann schlussendlich in Richtung des Endes mit einer Seminararbeit, einer weiteren Projektarbeit, die eben ganz bestimmte Themen hat, die man dann teilweise auch gemeinsam mit anderen Fernstudenten machen muss, wo man sich dann also organisiert, entweder lokal oder übers, übers Internet, da gemeinsam dran zu arbeiten. Dann gibt es noch eine berufspraktische Phase, also gerade im Bachelorstudium ist das ja noch relevant. Wenn man jetzt aber beruflich tätig ist in der Energiewirtschaft und so ein bisschen die, die Themen des Studiums dort unterbringen kann, dann kann man sich das im Regelfall komplett anrechnen lassen und muss eigentlich nur einen Tätigkeitsbericht schreiben über seine eigenen Sachen. Und dann wird das am Ende auch im Regelfall von der Hochschule entgegengenommen. Das kann man ja vorher mit den Dozenten auch absprechen. Und dann am Ende gibt es natürlich noch die eigentliche Bachelorarbeit, wo man dann eben ein bestimmtes Thema der Energiewirtschaft oder eben ein bestimmtes Studiumsthema was damit zusammenhängt, im Besonderen auseinandernimmt und dann eben auch am Ende das Ganze abschließt. Das ist es also, wie gesagt, eine Frage, wie man sich selbst in der Energiewirtschaft positionieren möchte. Für den absoluten Alltag an bestimmten Prozessaufgaben hilft einem das jetzt nicht besonders. Das sind wirklich theoretische Unterbauinformationen, die man braucht, wenn man das große Ganze sehen und verstehen möchte. Was dann natürlich wichtig ist, wenn man in eine bestimmte Referentenposition übergeht oder als Führungskraft für verschiedene Bereiche tätig ist oder wenn man wie ich natürlich in der Wissensvermittlung unterwegs ist oder eben da äh, im Sinne von Marktanalyse und Consulting eben bestimmte äh, Bereiche ganz besonders kennen muss und auch äh, die Zusammenhänge kennen muss, dann ist das wirklich sinnvoll, sich auch hochschulakademisch mit dem Thema Energiewirtschaft weiter auseinanderzusetzen. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene Anbieter, wie gesagt, die privaten Hochschulen sind dann eher teuer, dann gibt es teilweise auch normale staatliche Universitäten, die eben auch noch einen Fernstudiumsgang anbieten, kann man sich natürlich alles zusammen googeln, da will ich euch jetzt hier gar keine Werbung für bestimmte Studiengänge anbieten, sondern schaut euch da mal an, ob es da was gibt, was euch gefallen und passen könnte. Wie gesagt, es ist aber für den eigentlichen Arbeitsalltag in ganz normalen Prozesspositionen der Energiewirtschaft nicht unbedingt notwendig. Dann ist vielleicht sogar so wie ein Energiefachwirt äh, sinnvoller und näher dran oder aber eben sich allgemein mit den Themen zu beschäftigen, zum Beispiel über unseren äh, YouTube-Kanal und unsere weiteren äh, Angebote, die wir so haben. Demnächst launchen wir ja auch unseren äh, großen neunstündigen Online-Kurs. Das kann für viele Kollegen schon absolut ausreichen oder genau das richtig passende sein. Von daher, das müsst ihr wissen. Meine Zusammenfassung ist, im Alltag braucht man sowas nicht. Wenn man sich tiefergreifend damit beschäftigen möchte, ist dieser Unterbau, die Theorie dahinter, super hilfreich. Und dementsprechend muss man dann eben auch schauen, ob so eine Investition an privaten Fernhochschulen, wo man dann 10, 11, 12.000 Euro mal mindestens für einen Bachelor hinlegt, ob das wirklich Sinn macht.